Hallo und herzlich willkommen zu dem Webinar. Schön, dass ihr da seid. Heute sind doch einige dabei. Ja, jetzt sehe ich euch auch. Ich habe mal kurze Verzögerung. Das heißt auch in Zukunft, ihr könnt gerne heute all eure Fragen stellen, Alle, alles in den Chat. Ich habe das natürlich im Auge, da wir heute wieder ein paar mehr Leute sind. Es gibt manchmal Webinare, die kündigen wir halt ein bisschen größer an. Jetzt auch dieses Webinar in Zusammenarbeit mit der Xing-Gruppe Freiberufler Projektmarkt, das heißt, Falls ihr von woanders kommt und immer mal wieder Projekte sucht, schaut da auf jeden Fall einmal vorbei und auch über Newsletter und so angekündigt. Was ich aber kurz ankündigen möchte, ihr könnt gerne alle eure Fragen in den Chat stellen, ich werde die alle angucken. Harald, Mensch, da ist Harald auch, viele Grüße vom Freiberufler Projektmarkt, genau das meine ich, da hatten wir es angekündigt, aber nicht nur da, deswegen, wenn ihr regelmäßig auf Projektsuche seid, dann schaut auf jeden Fall in Xing einmal vorbei auf Freiberufler Projektmarkt, aber ich, meiner meines Wissens findet ihr sie auch auf LinkedIn und, und, und Facebook und so weiter. Ich habe ein paar Slides vorbereitet. Ähm, und zwar erst erstmal vielleicht äh, noch einmal zurück. Was ist unser Hauptthema? Projekte auf Freelancer-Plattformen. Ähm, unsere Agenda ist, dass wir uns erstmal generell Freelancer-Plattformen anschauen wollen. Das heißt, welche freelancer plattform gibt es eigentlich? Natürlich gibt es die auch wie Sand am Meer. Ich habe mir jetzt, ich würde mal sagen, so die häufigsten, bekanntesten ähm, mal rausgesucht. Dass, äh, genau, das. Äh, jetzt, ist jetzt, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit natürlich. Das heißt, wir schauen uns das immer an. Ehrlicherweise kann ich das, was ich in diesem Video erzähle und in diesem Webinar erzähle, kann man auch anwenden auf, naja, auf, sehr, auf nahezu alle äh, Plattformen irgendwie. Also die gleichen äh, steuerlichen, rechtlichen Problematiken hat man auf allen Freelance-Plattformen. Viele haben, also nicht viele, einige haben es tatsächlich äh, ganz gut gelöst. Ähm, und auch da werde ich ein Beispiel nennen andere machen es katastrophal, gerade die Rechnungsstellung und die ganze Steuerberechnung. Und um das zu verstehen, gehe ich ein bisschen auf das Beziehungsdreieck ein zwischen Freelancer, also Freiberufler, derjenige, der irgendwie selbstständig arbeitet oder diejenige, der Kunde, für den man arbeitet, und die Plattform. Und wer macht eigentlich mit wem Geschäfte, wer zahlt wem Geld und wer muss wem eigentlich wie in Rechnung, wer muss wem welche Rechnung stellen und kann das dann wie in der Buchhaltung berücksichtigen. Und auch ganz wichtig, wer haftet denn eigentlich wofür? Ähm, denn es gibt einige Probleme, das ist der nächste Punkt in der Rechnungsstellung und in der Steuerberechnung. Und <lacht> der nächste Agendapunkt punkt äh, spoilert schon ein bisschen und zwar, warum Plattformen keine Hilfe bieten. Denn die meisten Plattformen bieten keine Hilfe. Das heißt deren Rechnungsstellung und Steuerberechnung ist wirklich grandios schlecht, fahrlässig gefährlich für die Selbstständigen und ich möchte kurz darauf eingehen, warum das Ganze so ist, weil ich denke immer, also ich gehe gerne immer rein, wenn man das Problem versteht, dann kann man auch besser damit umgehen und es um, umgehen. Und darum soll es natürlich auch gehen, wie man dann als, als Freiberufler das rechtssicher hinbekommt, ohne zu viel Stress und zu viel Zeit damit zu verbrauchen. Ansonsten, Überblick über die Portale. Ich möchte hier jetzt heute vor allem, ich würde mal sagen, auf vier Pl äh, Plattformen eingehen. Ähm, erstmal die beiden, die ich kenne, und zwar ganz oben rechts und ganz unten nee, links. <lacht> ganz oben links und unten rechts auf den beiden Plattformen, auf denen ich selbst aktiv war, und zwar einmal auf Upwork und einmal auf Malt. Ähm, es gibt aber auch noch ein paar andere, äh, gerade wenn, wenn ich mir angucke, was sind so die größten freiberuflichen Plattformen, äh, Plattformen für Freiberufler im Internet äh, kann, muss man quasi auch Fiverr nennen und äh, freelancer.com. Ähm, vielleicht zeige ich die auch einfach tatsächlich einmal ganz kurz. Das Ganze ist Upwork, das werden einige von euch vielleicht kennen. Vielleicht schreibt ihr gerade mal kurz ins Chat rein, das gucke ich mir dann gleich mal an, ähm, welche Plattform ihr denn eigentlich kennt äh, und auf welchen ihr vielleicht aktiv seid, dann kann ich die noch mal ein bisschen näher betrachten. Uh, Upwork ist in erster Linie eine Plattform, wo du ein eigenes Profil anlegen kannst. Und wenn du ein eigenes Profil hast, können Auftraggeber quasi ein Projekt ausschreiben. Du kannst dich auf das Projekt bewerben und bist, kannst dann für dieses Unternehmen tätig werden, wenn sie dich ausgewählt haben. Das heißt, da steht in erster Linie, würde ich mal sagen, so das Projekt im Mittelpunkt und du kannst dich darauf bewerben. Und genau, und dann kriegst du den Zuschlag und dann rechnest du über Upwork ab und so weiter. Etwas anders aufgebaut ist ebenfalls sehr, sehr groß. Und fiverr.com heißt eigentlich Fiverr, weil früher gab es da alle möglichen Dienstleistungen immer für 5 Dollar. Inzwischen wandeln sie ihren Fokus so ein bisschen. Es gibt nämlich auch Fiverr Pro und bei Fiverr Pro kann man tatsächlich auch relativ gut abrechnen. Das heißt, da kann man dann auch für eine Marketingstrategie 5.000 Euro nehmen, für Social-Media-Betreuung einen Monat auch 2.500 Euro nehmen. Das heißt, das kann man darüber auch verkaufen. Man kann inzwischen, durchaus auch hochpreisig auf Fiverr verkaufen. Deswegen ist das auch für viele Selbstständigen inzwischen eine attraktive Lösung. Und dann gibt es noch ein paar, ich würde mal sagen, Zwischendinger. Einmal freelancer.com ähm, kenne ich tatsächlich nur als Kunde. Ist ehrlicherweise kann ich jedem, der sich gerade überlegt, wo meldet er sich vielleicht an als Freelancer, kann ich eigentlich fast nur dringend abraten. Ähm, das ist eine Plattform, da sind insbesondere internationale Projekte drauf. Ähm, da ist der Preis sehr, sehr, sehr niedrig. Also da wird man keine vernünftigen Stundensätze drüber abrechnen können, weil das in insbesondere also englischsprachige Aufträge und englischsprachig, ja, wenn man dann konkurriert mit Filipinos und, und äh, keine Ahnung indischen äh, Remote-Kräften ist halt schwierig, weil Lebenshaltungskosten ist bei denen niedriger, Lebensstandard ist niedriger. Da hat man, hat man es sehr schwer große, gut bezahlte Projekte zu finden. Ähm, anders, und zwar komplett anders, ist es bei Malt. Malt kommt ursprünglich aus Frankreich. Und die fokussieren sich tatsächlich auch schwerpunktmäßig auf Europa. Das heißt, aktuell Frankreich ist, ist der ein erster Markt gewesen. Aktuell, wenn man mit denen spricht, die sind auch sehr, sehr, sehr verstärkt in, in Deutschland ähm, aktiv. Wir haben auch mit, mit der xing gruppe also Freiberufler Projektmarkt, auch schon mal gemeinsam Webinare gemacht und so. Ich habe auch einen sehr, sehr guten engen Draht zu denen. Ich Habe wie gesagt auch selber schon auf, de, auf, auf deren Plattform gearbeitet. Ähm, und äh, die fokussieren sich tatsächlich auf, auf Frankreich und Europa. Was automatisch dazu führt, dass man keine komischen Projekte hat, wo man sich dann mit irgendjemandem rumschlagen muss, der für irgendeinen, ich würde mal sagen, Job, der hohe Qualifikation erfordert, 8 Dollar die Stunde bietet. Ähm, das Problem hat man auf Malt in der Regel nicht, auf freelancer.com allerdings irgendwie schon. Schaue ich mir einmal ganz kurz an, auf welchen Plattformen, Dienstleistern und so weiter ihr tätig seid. Ähm, ich kannte bisher nur Fiverr. Ähm, als Dienstleister oder, oder, oder als Selbst- als Arbeiter, das ist tatsächlich relativ interessant. Also, ich habe tatsächlich äh, Umsatz, komme ich gleich nachher auch zum Screenshot nochmal. Ähm, ich habe tatsächlich Umsatz, habe ich glaube ich auf, auf Upwork tatsächlich am meisten gemacht. Freelancer Map kenne ich auch. Habe bis, äh, hab bislang ein Profil auf Twago. Twago gibt es auch. Um, Twago ist eine rein deutsche Plattform. Twago ist ehrlicherweise nicht so etabliert, deswegen gibt es da nicht so viele Aufträge, meiner Erfahrung nach. Man kann da auch ganz gut Kunden akquirieren, ist auch eine deutsche Plattform. Tatsächlich kann ich da aber gar nicht sagen, wie die, wie die Rechnungsstellung ist, weil ich da tatsächlich einfach noch nie einen Mandaten betreut habe, der auf Twago Projekte hat und es selbst auch noch nicht gemacht hat. Freelancer-Map noch ein zweites Mal, Gulp Freelancer-Map noch ein drittes Mal. Hätte ich die vielleicht aufnehmen sollen. ist schon, schon Nummer 4. Äh, Haze und Gulp sind noch dabei. Haze und Gulb sind auch, kann man damit vergleichen. Ähm, das heißt auch für alle, die ihr gerade genannt habt, äh, auch nochmal Gulb, ähm, Galb, Galb. <lacht> dann könnt ihr, äh, äh, also werdet ihr zumindest die gleichen Herausforderungen haben und müsst auf, auf die gleichen Punkte achten. Ähm, wie, wie auch auf diesen Plattformen. Das ist schon mal ganz gut. Ihr habt keine absolute äh, jemanden gen äh, keine Plattform genannt, die... Ich habe auch noch nie ein Projekt über Twago bekommen. Ja, das ist genau mein Problem, warum ich dir nicht sagen kann, ob die Rechnung in Ordnung ist oder nicht. Ich, weil ich einfach noch nie, noch nie bezahlt wurde. Was ich gesagt habe, ihr könnt diese ganzen Projekte oder das, das, was ich in diesem Webinar erzähle, die Details und so weiter, es kann euch so sensibilisieren für die Plattform. Ehrlicherweise kann man sogar noch ein bisschen weiter spannen und sagen. Ihr könnt die, die gleichen Mechanismen gelten auch für Plattformen wie beispielsweise EloPage. Auf EloPage könnt ihr so Kurse erstellen für, für, und, und, und andere Eventtickets tickets verkaufen. Digistore 24. Sogar PayPal ist ähnlich aufgebaut. Was noch ähnlich ist, ist, ja, keine Ahnung, ihr vermietet äh, Wohnungen über, über, äh, über Airbnb. Das heißt, ich würde mal sagen, diese Plattform-Geschäftsmodelle und ihr seid als Dienstleister auf dieser Plattform dann ist das immer relevant. Auch 99 Design gibt es ja genauso, aber tatsächlich auch sowas wie Paypal oder Stripe. Das heißt, auch da könnt ihr darüber bezahlt werden, ihr kriegt einen Beleg und es wird irgendwo, macht die Plattform was für euch. Ihr habt Gebühren und ihr habt drei Geschäftsbeziehungen und zwar habt ihr in erster Linie, ich würde mal sagen, so ein Beziehungsdreieck. Hier habe ich noch einmal ein Beispiel, einfach nur, um euch zu zeigen, es stimmt tatsächlich. Das ist mal ein Screenshot, den habe ich heute Morgen gemacht von meinem eigenen Upwork-Profil. Ihr seht ist ehrlicherweise schon eine ganze Weile nichts mehr drüber gelaufen, aber das, was ich früher gemacht habe, ich habe irgendwas mit Marketing gemacht, stimmt tatsächlich, ich habe, ähm, bin zwar Steuerfachangestellter, hab, hatte aber die Schnauze voll und habe eine ganze Weile Marketing, Beratung und Dienstleistung gemacht, für vor allem äh, für einige Unternehmen, aber vor allem so für Fa Finanz-, und Buchhaltungs- und Steuerunternehmen. Äh, ähm, und hier seht ihr, dass ich ungefähr 1000 Stunden auf Upwork gemacht habe. Ja gut Stundensätze durchschnittliche Stundensatz nicht so hoch das liegt aber auch daran dass einiges nach Projektwert bezahlt wurde und so weiter also Kalkulation keine Ahnung genau wie aber ungefähr 50.000 äh, insgesamt auch über die Plattform gemacht das heißt äh, ihr seht ich habe das Ganze schon gemacht und zeigt euch nachher auch einmal eine Rechnung äh, von mir weil ich wollte euch jetzt keine Rechnung von unseren Mandanten zeigen, aber was genau das Problem eigentlich bei diesen ganzen Rechnungen ist. Ich möchte ein wenig, um euch das Problem mit diesen Plattformen in der Buchhaltung zu erläutern, möchte ich euch einmal, ich würde mal sagen, kurz Kundenbeziehungen erläutern. Und zwar klassischerweise, ich gehe davon aus, das sieht fast so aus wie ich. Findet ihr nicht? Dieser Emoji das dürfte ziemlich ähnlich aussehen wie ich. Das heißt, ich mache irgendeine Arbeit für ein Unternehmen. Das rechts ist ein Unternehmen. und das Unternehmen kriegt meine Arbeit. Also, ich habe irgendwas geschrieben und ich kriege dafür Geld. Das ist, würde ich mal sagen, das ein, die einfachste Dienstleistung, äh, Dienstleistungsaustausch, für das ich bezahlt werde, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Relativ easy. Kunde bekommt Arbeit, ich bekomme Geld, beide sind glücklich, hervorragend. Jetzt meldet man sich auf Plattformen an. Und ich nehme einfach mal Upwork als Beispiel. Ihr könnt tatsächlich Upwork, also das Logo von Upwork, aber auch ersetzen. Also, das betrifft genauso alle anderen Plattformen. Und die große Frage ist, wie läuft das jetzt eigentlich ab? Man würde eventuell denken, beziehungsweise so fühlt sich das so ein bisschen an. Ich arbeite, also ich nach wie vor halb versteckt von meinem Bildschirm arbeite, schicke die Arbeit dann nicht, nicht direkt an Upwork, aber über Upwork. Das heißt, die geht erstmal an Upwork und Upwork gibt das dann an, an, an meinen Kunden. Der Kunde bezahlt mich ja nicht direkt, der Kunde bezahlt nämlich Upwork und ich kriege das Geld von Upwork, je nachdem, wie ich es eingestellt habe. Wie gesagt, die Freelancer Map war vorhin, glaube ich, das am häufigste. Wäre dann vom Prinzip wahrscheinlich genauso. Freelancer Map äh, läuft genauso über die Plattform und so weiter. Und so könnte man ja denken, dass die Geschäftsbeziehung ist. Ist sie aber leider nicht. Die Geschäftsbeziehung sieht nicht so aus. Selbst wenn die tatsächlichen Workflows so aussehen, ist das buchhalterisch und steuerrechtlich nicht das, was tatsächlich stattfindet sondern was stattdessen tatsächlich entsteht, ist das, und zwar haben wir eine Art Dreieck. Und zwar geht die Arbeit, also ich arbeite nicht, mein Kunde ist nicht die Plattform. Mein Kunde ist immer das Unternehmen, was mich ursprünglich beauftragt hat. Das Geld allerdings geht ja nicht direkt an mich, sondern das Geld geht an die Plattform. Die Plattform nimmt sich seinen Anteil, ein paar Prozente, ein paar Euro pro Monat, wie auch immer, und gibt dir den Rest. Und genau das meine ich mit, ähm, hier kann man theoretisch auch solche Unternehmen wie ein EloPage oder sogar ein PayPal ersetzen. Das heißt, auch, die, auch wenn es nur reine Payment Provider sind, wenn ich EloPage als Zahlungsabwickler nutze, dann habe ich einen Kunden, ich schicke meine, meinem Kunden die Arbeit. Mein Kunde zahlt an PayPal oder via PayPal und so weiter, aber das Geld geht nicht direkt an mich, sondern geht erst zu einem Zahlungsdienstleister, der nimmt sich an. 1, 2, 3, 4, 5 Prozent und gibt mir den Rest und macht in der Mitte irgendwas dafür. So eine Freelancer-Plattform, die macht, äh, die nimmt sich, hat mir den Job vermittelt und stellt die Infrastruktur, wie auch immer, die nimmt bei Upwork, weiß ich, sind 10 bis 20 Prozent vom Auftragsvolumen. Das ist natürlich jetzt, wenn ich eine, ich würde sagen, so, eine, so ein Haze oder sowas, die, die nehmen in der Regel mehr. Ähm, andere, äh, wenn es jetzt nur um die Payment-Abwicklung geht, oder Käuferschutz wie bei PayPal, dann ist die Dienstleistung, also die, die, die also ist nicht so umfangreich, die Dienstleistung, die sie machen, sind dann halt ein paar Prozente weniger. Aber vom Prinzip haben wir immer ein Beziehungsdreieck aus drei Unternehmen und zwar mich, den eigentlichen Kunden und die Plattform. Und was entscheidend ist bei der Buchhaltung, das erste Mal ist ja wirklich nur das, wie die Lebenswirklichkeit ist. Also ich verdiene jetzt Kohle, mein Kunde hat seinen, seinen Job bekommen. Oder das Projekt bekommen, was ich abgeliefert habe, es sind, sind ja eigentlich alle glücklich. Leider nicht, Finanzamt ist noch nicht glücklich. Das heißt, um, um, um das vernünftig zu machen, braucht es ja ein bisschen mehr. Schauen wir uns dafür auch erstmal also ich die klassische Kundenbeziehung an. Wichtig an dieser Stelle ist, äh, am einfachsten ist es natürlich deutscher Freelancer, deutsches Unternehmen, alles, alles in Deutschland. Das heißt, das Finanzamt ist ja damit nicht glücklich, wenn ich die Arbeit abliefere und Geld bekomme. Da fehlt noch ein bisschen und zwar fehlt eine Rechnung, die ich schreiben muss. Deswegen schreibe ich, eine Rechnung, schickt die an meinen Kunden. Auch kein großes Hexenwerk, wird jeder von euch wissen, außer die, die jetzt gerade ganz gegründet haben oder noch nicht genau wissen. Ah ja, doch, das solltet ihr alle wissen. <lacht> die große Frage ist, wie ist das denn, wenn wir dieses Dreieck haben? Weil da entsteht häufig so ein Irrglaube, und zwar, weil die Plattformen so viel wie möglich, gerade, gerade die Geldströme, so viel wie möglich nur an sich reißen und auch häufig Rechnungen erstellen. Also ein Upwork erstellt eine Rechnung, auch ein Paypal erstellt irgendwas wie, Rechnung will ich es gar nicht nennen, ein Beleg zumindest, und, und, und stellt mir diesen Beleg zur Verfügung. Ich, ich, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, also nicht für alle Plattformen, weil ich nicht alle Plattformen mir im Detail schon angeguckt habe, aber meistens ist dieser Part hier unten, also Upwork in dem Fall, oder was auch immer ihr da einsetzt, erstellt irgendeine Art von Beleg oder Rechnung. Zum Teil geben sie auch gar nicht einem die Informationen, die man eventuell bräuchte, sondern machen das einfach rein maschinell. Problematisch ist, die Rechnung ist da vollkommen falsch. Und zwar gehört die Rechnung dahin. Ich muss nach wie vor, weil der Leistungsaustausch, nur weil ich jemanden zwischengeschaltet habe, der eventuell eine Dienstleistung erbracht hat und indem er mir den Job vermittelt hat, muss ich nach wie vor die Rechnung an meinen Kunden stellen. Und das ist meine Verpflichtung. In Deutschland gibt es eine Pflicht, dass wenn ich meine, meine Arbeit für einen Kunden ausführe, dass ich eine Rechnung stellen muss. Ich als Freiberufler muss diese Rechnung stellen. Das heißt, die Plattform ist nicht für die Rechnungsstellung verantwortlich. Jeder Selbstständige ist dazu verpflichtet, eine ordnungsgemäße Rechnung auszustellen. Ordnungsgemäß bedeutet, mit allen Angaben, die notwendig sind, muss, muss die ausgestellt werden. Problematisch daran ist, weil die Plattform häufig Rechnungen ausstellen, dass viele Selbstständige sich darauf verlassen, dass die richtig ist. Ich kann euch aber garantieren, dass sie fast immer falsch sind. Bei den ganz großen Dienstleistern ist das häufig der Fall. Und auch gerade bei den Dienstleistern, die wirklich speziell in Deutschland einen Sitz haben. Da ist das häufig, also kann das durchaus richtig sein. Aber schaut da bitte ganz, ganz genau, weil es ist eure Verpflichtung, wenn die Plattform oder der Vermittler oder wer auch immer einen Fehler in seiner Rechnungsstellung macht, seid ihr haftbar. Das ist nicht die Plattform. Ihr könnt euch nicht darauf berufen, dass ihr etwas nicht wusstet. Oder dass ihr gesagt habt, hm, das hat das falsch gemacht. Ihr seid gesetzlich verpflichtet, eine ordnungsgemäße Rechnung auszustellen. Und wenn ihr eine, eine für, fürs Finanzamt wird jetzt hingehen und sagen: Naja, ob du Upwork nutzt oder Fiverr nutzt, das ist uns doch egal. Du bist verantwortlich, die Rechnung zu erstellen. Nutze halt eine Software, die funktioniert. Macht sich das Finanzamt das Leben sehr, sehr einfach. Es ist eure Verantwortung und ihr haftet dafür, wenn das nicht richtig ist. Was für ein Schaden da entstehen kann, komme ich gleich dazu. Problematisch, also wirklich problematisch, wird es zum Teil deswegen, weil die Plattformen dir gar nicht alle Informationen geben, die du brauchst, um eine ordnungsgemäße Rechnung zu erstellen. Das heißt, du weißt das unter Umständen gar nicht. Also du, dir fehlen einfach Informationen, damit du selbst eine Rechnung erstellen kannst. Problematisch ist, habe ich eben erwähnt. Wenn die Rechnung nicht richtig ist, dann haftest du. Und zwar, haften ist immer dann ein Problem in der Betriebsprüfung. Das heißt, wenn das Finanzamt irgendwann hingeht, eure Buchhaltung anschaut und du keine Umsatzsteuer ausgewiesen hast oder nicht nachweisen kannst, warum du hättest keine ausweisen müssen. Und im Zweifel werden dann, wenn du fehlerhafte Rechnungen hast, keine Ahnung, abwerk, 50.000 Euro Umsatz pro Jahr, habe ich jetzt einfach mal geschrieben. Und du kannst nicht beweisen, dass das richtig ist. Dass das steuerfrei ist und generell die Rechnungen falsch ist, dann wird im schlimmsten Fall das Finanzamt hingehen und sagen: Okay, die Umsätze waren alle mit 19%. Und dann musst du mit dem Geld, was du bekommen hast, also nach Gebühren, nach allem, nach Währungsumrechnung und all so ein Zeug, musst du dann noch Steuern zahlen. Ich habe das jetzt einfach mal exemplarisch aufbauend auf meinem Profil gemacht. Wenn ich 50.000 Euro Umsatz in einem Jahr habe und da 19% Umsatzsteuer rausrechne, dann sind das ungefähr 8.000 Euro Umsatzsteuer pro Jahr. Wenn das Finanzamt, wenn ich das jetzt dauerhaft hauptberuflich mache, über fünf Jahre und das Finanzamt prüft mich fünf Jahre zurück, dann darf ich 5 mal 8.000 Euro Steuern Das ist vielen wirklich, auch gerade auf Upwork und, und, und Malt und ne, Fiverr und so weiter, ist denen das nicht bewusst. Die kriegen halt das Geld, die kriegen eine Rechnung, die aussieht wie eine Rechnung, dann wird das verbucht und gut ist. Das Schlimme daran ist, die Steuerberater machen eigentlich darauf aufmerksam. Warum? Weil die Steuerberater gar nicht wissen, wie, da, wie, wie, also die kennen diese Plattform nicht. Die kennen immer nur dieses klassische Modell von, von hier, Dienstleister, Kunde, Rechnung, fertig. Und die Rechnungen sehen manchmal so aus, als wenn, als wenn Upwork der Kunde gewesen ist. Ist er aber nicht. Wenn ihr da tiefer schaut, werdet ihr sehen, es ist einfach nicht der Fall. Und das ist, das ist eine riesengroße Gefahr. Warum ist das Ganze so? Also warum interessiert sich niemand dafür? Ganz simpel, sie sind nicht dafür verantwortlich. Natürlich. Also, die, die Plattform, es ist eure Verpflichtung, eine ordnungsgemäße Rechnung zu erstellen. Also, die Plattform hat keinerlei rechtliche Konsequenzen, wenn sie falsche Rechnungen ausstellt. Das ist ein Feature. Dass du es nutzt und dich darauf verlässt, das ist deine Verantwortung. Und ehrlicherweise, gerade bei den großen internationalen Plattformen ist fehlt einfach auch das Wissen des deutschen Steuerrechts. Das sind internationale Plattformen, die machen das, ihr Businessmodell weltweit. Die interessiert das doch nicht, ob die paar hundert, paar tausend deutsche Freelancer ihre Buchhaltung im Griff haben oder nicht. Sie vermitteln einen Job und kriegen dafür eine Provision und das läuft. Ihre eigenen Rechnungen, die stimmen fast immer. Das heißt, das gucken wir uns mal an, Upwork sitzt in den USA, Fiverr sitzt in Israel, Freelancer sitzt in Australien. Das heißt, alles irgendwo Drittland. Malt sitzt in Europa, habe ich schon erwähnt, Frankreich. Ähm, dadurch dass das, also es ist, Meistens ist die Umsatzsteuer das Problem. Ähm, dadurch, dass also das, da, dadurch, dass innerhalb der EU das Umsatzsteuerrecht aber Gott sei Dank sehr, sehr ähnlich ist, können wir uns quasi das merken. Ihr könnt euch auf quasi keine Rechnung richtig verlassen, außer auf die von Malt. Tatsächlich, äh, an dieser Stelle ist es ja keine Kooperation mit Malt, aber tatsächlich, wenn ihr da habt, habt ihr im Account die Möglichkeiten, alles einzustellen. Das müsst ihr natürlich machen. Erst dann sind die Rechnungen, wenn ihr bei Malt alles, alles korrekt einstellt, also richtige Geschäftspartner, richtige Umsatzsteueridentifikationsnummer, komme ich gleich noch dazu, was da alles drauf muss. Dann sind die Rechnungen tatsächlich richtig und dann könnt ihr die innere Buchhaltung richtig verwenden. Von allen anderen Plattformen, also von denen, die jetzt exemplarisch durchgegangen bin, könnt ihr tatsächlich euch nicht darauf verlassen und müsst eigene Rechnungen erstellen. Das heißt, all das, was ihr von den Plattformen Bekommt, könnt ihr direkt wieder löschen, ist für euch, für eure Buchhaltung, absolut nicht zu gebrauchen. Malt, große Shoutout an, an, an dieser Stelle, falls, falls ihr das Video irgendwann mal seht, <lacht> Den, das machen sie wirklich gut. Ihr könnt dieses rechtliche Problem natürlich trotzdem lösen. Ich möchte nur kurz einmal darauf eingehen. Wir schauen uns einfach mal eine Rechnung an, und zwar eine Rechnung, die ich tatsächlich aus meinem Upwork-Account gezogen habe, um euch einfach mal ein Beispiel zu zeigen. Ich habe das kurz anonymisiert, also ihr seht jetzt nicht, für welchen Kunden ich gearbeitet habe, aber ihr seht hier Melcher Neumann, Pergens Consulting GmbH, Seelingstraße und so weiter. Ihr braucht keine Post hinschicken. Inzwischen bin ich umgezogen. Also die Rechnung ist von 2019. Ich bin auch schon eine ganze Weile nicht mehr auf der Plattform aktiv. Aber ihr seht, kommt von mir. Und ich hatte einen Kunden in Düsseldorf mit Postleitzahl Deutschland. Jetzt sehen wir auch gleichzeitig. Ich habe meine Umsatzsteueridentifikationsnummer angegeben. Der Kunde hat seine deutsche Umsatzsteueridentifikationsnummer angegeben. Also man könnte hier fast sagen: Okay, das ist einfach eine Dienstleistung. Deutschland, deutsches Unternehmen an deutsches Unternehmen. Ganz simpel. Muss ausgewiesen werden. Netto plus 19 Umsatzsteuer gleich Bruttobetrag. Was macht Upwork? VAT Reverse Charge. Für alle Leute, die nicht wissen, was das ist, Reverse Charge sind die Umsätze, die grenzüberschreitend sind. Das heißt, wenn ich jetzt äh, auch von Deutschland aus arbeite und beispielsweise in, in, in Dänemark einen Kunden habe und der gibt seine dänische äh, Umsatzsteueridentifikationsnummer an, dann stelle ich eine Reverse Charge-Rechnung. Die ist dann immer netto und der muss der Leistungsempfänger die Versteuerung übernehmen. Wir haben mal ein ganz ausführliches Erklärvideo zum ganzen Reverse Charge-Thematik, warum das eigentlich so ist, aufgenommen. Was aber hier schon mal klar ist, das ist katastrophal falsch. Also das ist sowas von falsch, weil es ist nicht grenzüberschreitend. Das ist Deutschland nach Deutschland, Berlin nach Düsseldorf. sind Gott sei Dank in einem Land und das ist so ein bisschen so eine Problematik. Was würde das Finanzamt jetzt machen, wenn sie diese Rechnung sieht und ich sonst nichts weiter habe, sondern das wirklich in meine Buchhaltung nehme und buche? Dann geht das Finanzamt hin und sagt, okay, die 600 € ist ja der Betrag, der geflossen ist. 19 hätten ausgewiesen werden müssen. Das heißt, wir nehmen jetzt die 600 Euro als Bruttobetrag an und rechnen halt die 19 raus. Oh, da fällt ja Umsatzsteuer an. Bitte, reiche uns, äh, bitte zahl uns doch jetzt die Umsatzsteuer. Die hast du nicht ausgewiesen, aber du haftest. Das ist super ärgerlich. Mein Kunde kann diese Umsatzsteuer nämlich in seiner Umsatzsteuervoranmeldung nicht geltend machen, was normalerweise möglich gewesen wäre, und auf der anderen Seite muss ich sie bezahlen. Ich würde mal sagen, klassische Lose-Lose-Situation, aber ich hafte dafür als Freelancer, obwohl ich doch von äh, Upwork eine schöne Rechnung bekommen habe. Super frustrierend, super ätzend, ähm, sollte nicht der Fall sein, ist aber die Regel. Also ist tatsächlich absolute Regel, dass das so passiert. Ich sehe schon einige tatsächlich. Ich, ich gehe gleich einmal ganz kurz durch die Kommentare durch, bei, bei einem nächsten Abschnitt und dann, dann machen wir mal einen zweiten Block. Dann gehe ich in die Präsentation durch. Aber das ist tatsächlich ein Riesenpain. Ihr könnt euch nicht darauf verlassen. Also ich, ich möchte jetzt nicht jeden blamen. Wie gesagt, Malt hat hervorragende Funktionen und die machen das häufig auch richtig, wenn ihr zumindest alle Informationen bei Malt eingegeben habt. Problematisch ist allerdings, wie ihr hoffentlich jetzt erkannt habt, ihr seid verantwortlich. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr von einer Plattform oder von dem Dienstleister und Vermittler keine richtige Rechnung bekommen solltet, dann müsst ihr eine Rechnung schreiben, und zwar von euch aus. Es ist eure Verantwortung, ihr müsst eine Rechnung schreiben. Und da auch, es gibt eine gesetzliche Verpflichtung dazu. § 14 Umsatzsteuergesetz steht, ihr müsst eine Rechnung ausschreiben. Wenn ihr das nicht macht, haftet ihr im Zweifel mit der Umsatzsteuer. Und grundsätzlich kann man, kann man drei Arten von Rechnungen unterscheiden, also drei Kategorien. erste ist, wenn der Kunde in Deutschland ist. Zweiter Punkt ist, ihr schreibt eine Rechnung ins EU-Ausland. Das ist das Reverse Charge, was ich eben erwähnt habe. Das heißt, da sieht die Rechnung nochmal ganz anders aus. In dem Video erkläre ich übrigens auch nochmal, wie so eine Reverse Charge Rechnung aussehen muss. Also nicht nur, warum ist das so, also die Logik dahinter, sondern auch, wie muss die Rechnung aussehen. Dritte Kategorie an Rechnung ist der Kunde sitzt im Drittland. Also USA, China, Japan. Schweiz, wie auch immer. Wenn der Kunde keine Rechnung haben möchte, weil der Kunde sagt eventuell ja, pff, mir doch egal, ich habe von, äh, von Malt, von Malt, von mir ist auch von Malt, von Upwork, wie auch immer, ja eine Rechnung bekommen, das reicht mir, hör auf mich zu nerven. Erstellt sie für euch. Grundsätzlich sollte der Kunde daran ein Interesse haben. Warum das so ist, darauf komme ich auch gleich noch. Aber es ist, ihr braucht für eure Buchhaltung eine Rechnung. Selbst wenn ihr sie nur für euch erstellt und niemals an den Kunden schickt, ihr braucht sie für eure Buchhaltung. Ganz wichtig. Warum sollten sie manchmal nicht brauchen? Deswegen habe ich, schon, ach, habe ich sogar reingeschrieben. Sollte nur bei Kunden im Drittland der Fall sein? Genau. Äh, manchmal sind die Umsatz, also keine Ahnung, ich kann euch nichts dazu sagen, wie die Umsatzsteuergesetze auch in Indonesien sind, in Sri Lanka. Weiß ich einfach nicht. Es kann sein, dass, äh, dass da die Unternehmen die ganze Berechnung anders machen und dass sie mit eurer Rechnung überhaupt nichts anfangen können und das vollkommen in Ordnung ist, was, was, was zum Beispiel Upwork ihnen zuschickt. Das kann vollkommen in Ordnung sein. Ihr solltet für euch trotzdem aber eine richtige Rechnung haben. Und auf den, beispielsweise, jetzt, ich habe Upwork gezeigt, auf der Upwork-Rechnung fehlen wichtige Angaben. Und wenn wichtige Angaben fehlen, ist das immer ein Grund fürs Finanzamt in der Betriebsprüfung hinzugehen und sagen: Ist falsch. Steuern bitte. Und das solltet ihr bitte dringend vermeiden. Was bedeutet das Ganze? Das ist leider jetzt sehr klein. <lacht> ähm, hier geht es jetzt geht's ein bisschen schnell durch, weil ich auch nicht die Leute langweilen soll, weil ja, es stimmt schon, es ist Freelance 1x1, wie man eine richtige Rechnung schreibt. Was erstmal ein wichtiger Punkt ist, ist natürlich eure, eure Namen und Adresse. Name, Adresse von eurem Kunden. Das war übrigens bei der Upwork-Rechnung alles noch fein. Eure Steuernummer, Steueridentifikationsnummer, das ist auch, auch ein wichtiger Punkt, vergessen ein paar Leute immer mal wieder. Rechnungsdatum, das ist übrigens alles gegeben. Fortlaufende Rechnungsnummer, die Bezeichnung von dem, worüber ihr eigentlich die Rechnung abschreibt, Zeitpunkt der Lieferung und Dienstleistung, der Nettobetrag, der Steuersatz plus Steuerbetrag, also beispielsweise 100 Euro netto plus 19 Umsatzsteuer sind 19 Euro. 19 € Umsatzsteuer sind dann 119 19 Euro Bruttobetrag und jede im voraus vereinbarte Entgeltminderung. Das ist so das, was auf jeder, auf jeder Rechnung quasi einmal aufgeschrieben sein muss. Jetzt schauen wir uns doch mal, die Abwirkrechnung an und ich habe einfach mal das rot gemacht, was fehlt auf diesen Rechnungen und zwar als erstes ist kein Zeitpunkt, also kein Leistungszeitraum aufgeführt. Bei Leistungszeitraum reicht euch reicht übrigens standardmäßig eigentlich auch, wenn ihr den Monat aufschreibt. Also ich habe das früher ganz häufig gemacht, dass ich sowas wie Beratung im Februar 2022 reingeschrieben habe, reicht Social Media Betreuung im März 2023. Also der Monat reicht. Was auch reicht, ist der Satz: Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum, dann seid ihr auch fein damit. Netto-Rechnungsbetrag getrennt nach Steuersätzen und Steuerbefreiung war auf der Upwork-Rechnung ebenfalls falsch, weil das gar nicht aufgeteilt war, war einfach ein Betrag und da stand Reverse Charge da. Und der anzuwendende Steuersatz, der war, stand zwar da auf der, auf der Upwork-Rechnung, war aber falsch. Und der Steuerbetrag separat ausgewiesen war jetzt dementsprechend auch null, weil die halt null Euro, die also Upwork weist übrigens immer null aus, also ist, die machen immer 0 Euro äh, Umsatzsteuer. Was was aber dann wichtig ist, ist, weil, falls, falls denn mal 0 Euro richtig ist, dann muss der Grund da äh, drauf stehen. Also, warum ist es denn 0? Reverse-Charge-Verfahren wäre ein Grund, ist aber in dem Fall leider falsch gewesen. Deswegen die roten Punkte, die fehlen schon mal und die Steuer fehlt halt. Das heißt, äh, Rechnung reicht so nicht aus. Jetzt kurzer Punkt: Was ist anders bei Rechnungen, wenn ihr einen, einen Dienstleister im EU-Ausland habt? Ich habe da gerade schon gesehen, äh, einer hat einen Sitz in Polen äh, und hat deswegen fast ausschließlich Reverse-Charge-Umsätze. Gilt natürlich dann immer nur, wenn du deinen Sitz in Polen hast und einen Kunden beispielsweise in Deutschland hast oder im übrigen EU-Gebiet Polen Polen, kann ich dir ehrlicherweise nicht helfen. Ich kenne mich mit pol polnischen Umsatzsteuerrecht nicht aus. Es wird aber sehr sehr ähnlich sein wie in Deutschland. Genau deswegen macht das auch in Deutschland sehr sehr gut, weil das innerhalb der EU sehr sehr sehr ähnlich ist. Was aber wichtig ist und das, das vergessen tatsächlich relativ viele, wenn ihr einen Kunden habt im EU-Ausland, müsst ihr die Umsatzsteueridentifikationsnummer eures Kunden auch eintragen. Und da haben, wir, haben viele Plattformen auch schon mal das Problem, weil wenn wenn euer Kunde, euer Kunde sein eigenes Profil nicht richtig ausgefüllt habt, dann fehlt das meistens auch. Ihr müsst aber auch auf den Rechnungen, die ihr schreibt, bitte immer die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kunden eintragen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ihr, falls ihr eine umsatzsteuer habt, diese umsatzsteuer in euer Impressum schreiben müsst. Ihr müsst, ihr habt eine Verpflichtung, dafür Impressumspflicht, eure umsatzsteuer ins Impressum schreiben. Hat den Vorteil, dass ihr bei euren Kunden natürlich auch einfach ins Impressum reinschauen könnt, um die Umsatzsteueridentifikationsnummer herauszufinden. Denn den anzuwendenden Steuersatz äh, fällt bei Rechnungen ins EU-Ausland einfach weg, weil es äh, sind grundsätzlich Reverse Charge, also Dienstleistungsumsätze. Hier rede ich wirklich rein von Dienstleistung, also nach korrekte richtiges Bezeichnung für Dienstleistung nach Umsatzsteuergesetz heißt sonstige Leistung. Für eine sonstige Leistung an ein an Unternehmen, das ansässig ist in einem übrigen Mitgliedsstaat, äh, gilt das Reverse Charge Verfahren, sprich ihr weist keine Umsatzsteuer aus, müsst aber, also 0 Umsatzsteuer oder das fällt einfach weglassen, ihr müsst aber äh, den Hinweis aufnehmen, dass die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 3 als ein Umsatzsteuergesetz gilt. Ihr müsst das jetzt nicht genauso schreiben, ihr könnt auch Reverse-Charge-Verfahren draufschreiben. Also eigentlich das, was Upwork gemacht hat, nur Upwork bitte, falls ihr das jeweils jemand sehen solltet, bitte nur, wenn der Kunde im EU-Ausland sitzt und nicht im Inland ist und auch nicht, wenn er im Drittland ist. Das, das gilt für die Rechnungen innerhalb der EU. Für Rechnungen im Drittland ist nochmal ein bisschen anders. Kann man so pauschal auch gar nicht sagen. Da würde ich ganz wichtig sagen, habe ich ganz oben erstmal hingeschrieben. Fragt den Kunden. Weil da in solchen Fällen kann es tatsächlich sehr, sehr sehr häufig sein, dass dem Kunden das einfach vollkommen wurscht ist. Also das ist dem dann einfach vollkommen egal. Da solltet ihr trotzdem nochmal eine Rechnung schreiben, ihr solltet nach irgendeiner Registrierung Unternehmensnummer, steht jetzt Umsatzsteueridentifikationsnummer. Umsatzsteueridentifikationsnummer ist eine EU-Bezeichnung. Das heißt, irgendeine Nummer vom, vom Unternehmen ist ganz sinnvoll. Wichtig da ist aber auch 0% Umsatzsteuer, auch ein Hinweis darauf, dass es in Deutschland nicht steuerbar ist. Warum? Weil der Ort einer Dienstleistung ist immer da, in einer B2B-Dienstleistung, das heißt, ein Unternehmen, anderes Unternehmen ist immer da, wo der Leistungsempfänger sein Unternehmen betreibt. Das heißt, immer da, wo, wo, wo quasi dein Kunde seinen Sitz hat. Und wenn du einen Kunden in China hast, dann ist nach deutschem Umsatzsteuergesetz der Ort der Leistung in China. Und damit musst du keine deutsche Umsatzsteuer ausweisen. Und das ist relativ wichtig, dass das aus der Rechnung hervorgeht. Das heißt, nicht steuerbar in Deutschland, keine Ahnung, Sitz im Ausland, Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers, wie auch immer. Ich kann euch nicht sagen, ob jetzt euer Kunde tatsächlich Steuern darauf zahlen muss. Im in China keine Ahnung kann euch aber auch egal sein wichtig ist nur dass auf eurer Seite das sauber dokumentiert ist dass wenn sich das Finanzamt eure Rechnung anguckt klar wird dass ihr in Deutschland hier darauf keine Steuern zahlen muss sonst werden sie diese Steuer auch verlangen Plattformen sind geil also wirklich ich liebe Plattformen deswegen habe ich auch lange auf Plattformen gearbeitet es ist für für Gründer für gerade Business Starter ist das eine hervorragende Möglichkeit Kunden zu akquirieren ich bin ein riesengroßer Fan ernsthaft ich bin ein riesengroßer Fan aber ihr solltet wissen wie sie, man sie buchhalterisch richtig bedient. Also würde ich mal sagen, jetzt ist die große Herausforderung, Auftragswert ist netto Kalkulationsbasis. Das heißt, was macht ihr denn? Ihr müsst für euch, für eure Buchhaltung, das habe ich schon gesagt, eine richtige Rechnung erstellen, vollkommen unabhängig davon, ob der Kunde sie haben will oder nicht. Und ihr müsst die Umsatzsteuer separat abrechnen. Der beste Workflow tatsächlich, wenn ihr jetzt feststellt, also ihr, ihr guckt jetzt eure an, ihr macht über plattform Umsätze, ihr schaut euch ganz exakt genau an, wer ist Leistungserbringer, wer ist genau Kunde, wo findet der Leistungsaustausch statt, wer muss wem jetzt eigentlich wie eine Rechnung stellen. Es es kann sein, dass eure Plattform, eure Dienstleister, wie auch immer, das richtig machen. Dann freut euch, macht es nicht überkompliziert, freut euch und nutzt einfach deren Gutschrift oder wie auch immer. Wenn das nicht der Fall ist, bleiben wir beim Upwork-Beispiel. Wenn Upwork macht das konsequent immer falsch, wenn ihr in Deutschland Kunden habt, Fiverr übrigens auch. Und freelancer.com auch. Deswegen habe ich die drei als Beispiel genommen. Die machen es wirklich ausnahmslos immer falsch, wenn ihr Deutschland Deutschland Umsätze macht. Ihr habt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, ihr schreibt dem Kunden und sagt, ey, die Plattform ist ein bisschen blöd. So ist das leider, aber leider. Ich müsste euch bitte noch einmal 19% zusätzlich in Rechnung stellen. Und dann bekommt ihr einmal euer, euer Geld von Upwork und stellt noch nochmal eine Rechnung nur mit der Umsatzsteuer an den Kunden. Oder halt über den gesamten Betrag, zieht dann aber das die vorher vereinbarte Entgeltminderung oder die Anzahlung, die ihr schon über Upwork behalten habt, zieht ihr dann davon ab. Kann häufig zu Problemen führen, weil das wollen die Plattformen nicht. Die wollen nicht, dass ihr separat an denen vorbei Rechnungen schreibt. Das Risiko muss man entweder eingehen oder nicht. Alternativ, ihr passt den Preis einfach um 19% an. Wenn ihr zum Beispiel auf ein Auftragsvolumen von auf, euch auf 1000 Euro einigt, 2000 Euro, wie auch immer, ähm, red, schreibt ihr auch vorher mit dem Kunden und sagt: Ey, ich bin auch in Deutschland und so weiter. Ihr kriegt von mir auch noch eine richtige Rechnung. Lasst uns aber vorher den Preis um 19% anheben. Ihr kriegt dann auch eine Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer. Die meisten Kunden haben da nichts dagegen. Warum? Weil sie die Umsatzsteuer, die bei euch in der Rechnung stehen, dann auch in ihrer eigenen Umsatzsteuervoranmeldung Geld machen können und tatsächlich, dass sie sich das Geld vom Finanzamt wiederholen können. Das heißt, diese zusätzliche 19% macht das. Das führt euren Kunden gar nicht teurer. Problematisch ist, die Plattform erhebt dann natürlich auch auf die Umsatzsteuer auch Provisionen. Das heißt, wenn du jetzt, bleiben wir beim Beispiel, 1.000 € eigentlich Auftragsvolumen habt, ihr einigt euch mit eurem Kunden darauf, dass, dass ihr, dass ihr, statt 1000 Euro 1190 Euro, also plus 19% Umsatzsteuer, abrechnet über die Plattform, um die Plattform nicht, nicht irgendwie Gefahr, Gefahr zu laufen, von denen irgendwie Probleme zu bekommen, dann nehmen die natürlich ihre Gebühren, also ihre 10 bis 20% nicht von den 1000 Euro, sondern von den 1190 Euro. Das heißt, bei dir bleibt am Ende auch weniger übrig. Und das ist natürlich irgendwie super ätzend. Hier ist auch noch nochmal die Berechnung, die ich gerade versucht habe, im Kopf zu machen. Äh, schön, dass ich vergessen habe, dass ich das äh, mir vorhin gedacht habe, dass ich es das bestimmt nicht im Kopf hinbekomme. Also ihr habt einen 1000 Euro Job, ihr habt 20% Plattformgebühren, das heißt, ihr eine Auszahlung von 800 €, das heißt, euer Rechnungsbetrag muss sein äh, insgesamt netto 1000 € und brutto 1190 €. Und ihr habt äh, Alternative 1, ihr schreibt eurem Kunden einfach noch eine separate Rechnung über 190 Euro Umsatzsteuer und diese 190 € kann euer Kunde dann in seiner eigenen Umsatzsteuervormeldung geltend machen und sich das Geld vom Finanzamt wiederholen. Ihr seid aber fein, ihr habt insgesamt das ganze Geld bekommen. Übrigens die Differenz, also die 200 Euro Plattformgebühren, sind für euch nicht weniger Umsatz, sondern Werbungskosten oder Plattformkosten oder wie auch immer. Das heißt, das sind für euch Kosten. Das, ist nicht, das dürft ihr nicht vom Umsatz abziehen, sondern das ist, ihr müsst einmal 1000 Euro einbuchen und dann 200 Euro als, als, als, als Kosten quasi. Alternative 2, ihr erhöht auf der Plattform das Auftragsvolumen auf 1.190 Euro, landet das Gleiche. Das Problem ist, dann zieht halt äh, Upwork in diesem Fall 20% von 1091 Euro ab. Das heißt, es bleibt bei euch am Ende tatsächlich leider weniger. Übrig und das dann halt irgendwie doof. Genau. Hier noch eine zweite Frage, weil das ist tatsächlich mir ganz kurz vorm Webinar, als ich noch einmal kurz durchgegangen bin. Das zu kommunizieren mit dem Kunden ist super nervig, gerade wenn man sich selbst nicht so hundertprozentig sicher ist. Da ich diese Diskussion aber wirklich schon hunderte Male ist übertrieben. Aber ihr habt gesehen, ich habe über tausend Stunden allein auf Upwork abgerechnet, auf Malt. Ja, habe ich nicht nachgeguckt, aber dürften auch einige hundert sein. Das heißt, ich habe diese Diskussion zigmal, 50 mal bestimmt geführt, weil ja auch nicht jede, jede, jede Vertragsanbahnung am Ende zum Vertrag gekommen ist. Wenn ihr diesen Fall habt, den ich hier geschildert habe, soll ich euch dazu vielleicht mal so eine Muster-E-Mail, so eine Muster-Benachrichtigung, wo ihr das idealerweise dem Kunden erklärt, warum das so wichtig ist. Weil was passiert, wenn ihr das macht in der Praxis? 50 bis 60 Prozent der Kunden sagen: Hä? Nee, machen wir nicht. Weil der, die Person, die da gerade an Upwork sitzt, ist halt nicht die Person in der Buchhaltung. Und die Person in der Buchhaltung ärgert sich, dass sie die ganze Zeit nur Müllrechnungen von Upwork bekommt. Und der Auftraggeber, der irgendwie, keine Ahnung, Personalverantwort, Recruiter, wie auch immer, der da auf Upwork gerade Projekte einstellt oder irgendwo anders, der. Der, der, weiß überhaupt, der weiß überhaupt nicht, was, was du möchtest von ihm Ich könnte aber mal so ein Anschreiben machen oder so eine Argumentation, so einen Textbaustein eigentlich, den könnt ihr einfach Copy und Paste in, diesen, in dieser Kommunikation verwenden und ich packe dann einfach die richtigen Paragraphen rein. Und das soll die Person, die euch dann über Upwork oder irgendeine Plattform oder wie auch immer beauftragt, einfach intern an den Buchhalter oder Buchhalterin weitergeben, damit die dann exakt weiß, ob da, wie, wie man das am besten macht. Weil da geht es wirklich darum, dass ihr das, Richtig kommuniziert, weil sonst habt ihr dann nur Ärger und ehrlicherweise, da diese Gespräche ja meistens in einer Auftragsanbahnung irgendwie stattfinden müssten, verliert ihr im schlimmsten Fall dadurch einen Auftrag, wenn das so ganz komisch dubios für den euren Kunden rüberkommt. Das heißt, das sollte wirklich akkurat sein. Mein persönlicher Eindruck ist immer, wenn das jemand richtig macht ähm, auf der Plattform und, und sagt tatsächlich, ey, so und so und so sieht das aus, dass die Probleme und deswegen gibt es übrigens, übrigens die Probleme, das und das, so können wir es lösen, wie, wie ist es euch lieber, wirkt. Super professionell. Dafür muss diese Nachricht aber auch super professionell sein. Aber da ich die schon so oft geschrieben habe, wird auch, kann ich euch versprechen, bis Donnerstag spätestens 17 Uhr poste ich das in der Xing-Gruppe Freiberufler Projektmarkt, poste ich nochmal die Aufzeichnung und werde darunter äh, genau die Muster-E-Mail nochmal verlinken. Könnt ihr dann einfach Copy-Paste einfach verwenden. Mache ich ungebrandet, kopiert ihr einfach einen Text raus, äh, habt ihr freie. Bitte, bitte macht das. Weil äh, ernsthaft, das, das ist, wenn ihr das nicht tut und euch darum nicht kümmert, habt ihr riesengroße Probleme im schlimmsten Fall. Dieses Problem, was ich jetzt skizziert habe, ist sehr am Beispiel von Upwork. Tut mir leid, Upwork, dass ich ausgerechnet hier Name Dropping euch ausgerechnet genannt habe, das gibt es bei nahezu jedem jedem Plattformgeschäftsmodell. Das heißt, überall, wo ihr so ein Beziehungsdreieck habt, ähm, also die gleiche Problematik. Ich sage nicht, dass es niemand löst. Aber diese gleiche Problematik habt ihr und die rechtliche Verantwortung liegt immer bei dem Selbstständigen, also bei dem Freelancer. Andere Beispiel: Kindle Direct Publishing, Amazon Marketplace, Kursanbieter wie zum Beispiel Elopage, eBay, Kursplattformen wie Teachable oder Kajabi und so weiter. Das heißt, jede Plattform, die euch nur irgendwie einfällt, ihr habt eingangs zum Webinar einige genannt. Die, ihr habt da überall die gleichen rechtlichen Problematiken und die Verantwortung liegt immer bei euch. Das heißt, wenn euer Dienstleister, wer auch immer, was, welches Tool ihr da nutzt, das nicht richtig macht, ist das eure Verantwortung und ihr liegt in der Haftung. Die Plattform wird dafür überhaupt gar nicht belastet. und ihr habt durchaus mehrere Risiken. Natürlich könnt ihr selbst geprüft werden, was aber auch natürlich passieren kann, ist, dass die Plattform geprüft wird. Und das ist ehrlicherweise der absolute Super-GAU. Was ist, wenn jetzt Upwork geprüft wird? Das Finanzamt stellt fest, dass ah, Upwork erstellt falsche Rechnungen. Schauen wir doch mal bei allen registrierten Freiberuflern, die darüber gerade ihre Geschäfte machen, nach, wie sie das richtig versteuern oder auch nicht richtig versteuern. Und dann, dann haben sie einmal in die Goldmine getroffen. Also wirklich, kümmert euch darum, achtet. Überprüft, ob das wirklich richtig ist, ob ihr da richtige Rechnungen habt. Ich weiß, ihr habt das eben gelesen, richtige Rechnungsstellung gehört zum 1x1 des Freelancing, stimmt absolut. Aber die ganzen Beziehungsgeflechte sind echt komplex. Also so komplex, dass auch die viele, viele, viele, viele Steuerberater das nicht verstehen und euch nicht aktiv darauf hinweisen. Deswegen es liegt in eurer Verantwortung. Es liegt auch nicht am Ende in der Verantwortung eures Steuerberater. Also mein, meiner Ansicht schon sollte sich der Steuerberater darum kümmern. Es ist aber halt häufig so, dass das ein neues Phänomen ist und viele Steuerberater kennen das nicht. Und dann ist es halt ja, im Zweifel leider falsch gemacht. Prüft deswegen ganz genau, sobald ihr irgendwo solche, solche Dreiecke in, in der Beziehung habt, was einfach extrem zunimmt, wer wem eine Rechnung stellen muss. Ganz, ganz wichtig. Damit bin ich inhaltlich fast am Ende. Ich beantworte gleich all eure Fragen. Ich möchte allerdings einmal, und das ist quasi leider immer der Deal. Der Deal heute ist nämlich, dass ich euch jetzt zumindest noch erzähle, wie wir euch dabei helfen können, diese Probleme nicht zu haben. Denn wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige, arbeiten zu 100 digital und übernehmen die gesamte Buchhaltung für euch. Ich habe mir gedacht, ich kann euch jetzt wahnsinnig viel erzählen, mache ich einfach nicht. Ich zeige euch mal ein paar Screenshots dazu, was so Kunden über uns erzählen. Ganz schön finde ich das oben links, ist schon ein bisschen älter. Ich freue mich aber immer noch jeden Tag, ist einmal Kontes ist jung und dynamisch. Ich habe das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Hoffentlich bleibt Kontes auch in Zukunft dynamisch und auf unserer Seite des Finanzwesens. Danke und liebe Grüße. Wie ihr seht, ich habe es wirklich einfach gescreenshottet intern aus unserem Feedback-Tool. Finde ich, finde ich mega gut. Links nochmal als Freiberufler ist, der beste, ist das beste Konto ever. Alles aus einer Hand, Vorfallen, äh, vorfallen der Steuerservice, ach, vor allem der Steuerservice ist für mich perfekt. Rechnung einscannen und fertig. Ganz, ganz, ganz schön, das ist mein Favorit und das reicht in Rechts könnt ihr euch selber durchlesen, wenn ihr Interesse habt, es ist jetzt oben links. 10 von 10 Punkten, weil ihr einfach großartig seid unkompliziertes Banking, super freundlicher und kompetenter Steuerservice und all das unterwegs und kompakt. Könnt ihr bitte auch? Bundesregierung machen. Das Ganze kam im Rahmen des Wahlkampfs letztes Jahr, aber es fand ich so schön, deswegen lasse ich es nach wie vor drin. Unten rechts vielleicht noch. Das, deswegen der perfekte Pitch, Überleitung zu heute. Finde den Service wirklich gut und jetzt noch die Möglichkeit, Rechnung direkt zu erstellen, ist perfekt. Ihr könnt nämlich mit, Contest, mit dem Contest-System auch Rechnung erstellen. Was bekommt ihr nämlich bei Contest? Das ist, ich nenne es einfach mal das sorglos selbstständig paket beziehungsweise ich habe es mir nicht ausgedacht, sondern <lacht> so haben wir es tatsächlich genannt. Und zwar machen wir für euch, also unten das Kleingedruckte, kein Mensch fängt mit dem Kleingedruckten an, daran seht ihr, dass ich nicht der beste Verkäufer bin, aber ihr könnt quasi eine Steuerberatungsleistung und ein Bankkonto und eine Finanzmanagement-App in einer, also in einer App habt ihr quasi alles zusammen. Das heißt, die Kontist Steuerberatung übernimmt die monatliche Finanzbuchhaltung, macht die Umsatzsteuervormeldung für euch, Anpassung von Steuervorauszahlungen, falls sie nicht mehr ganz passen. Macht eure privaten und gewerblichen Steuererklärungen, also vor allem Einkommensteuererklärung, Gewerbesteuererklärung, Umsatzsteuererklärung, macht eure Einnahmenüberschussrechnung. Ihr habt ein Geschäftskonto von Kontist GmbH, das ist ganz, ganz wichtig. Alle anderen Leistungen kommen nämlich von der Kontist Steuerberatungsgesellschaft. Das, die App und das Konto kommen von der Kontist GmbH. Ihr habt auch die Möglichkeit, eure Rechnungen, auch eure richtigen Rechnungen mit Kontist zu stellen. Ihr kriegt aber auch Gründungsberatung. Hab eine Steuerhotline und so weiter. All das Ganze, also wirklich alles, also sowohl die Steuererklärung als Buchhaltung als auch das Konto und so weiter, ab 79 Euro im Monat. Hier nochmal zusammengefasst. Mit meinem ehrlicherweise, okay, ich gebe ein bisschen an, ein bisschen stolz. Wir haben eine ganze Menge Preise gewonnen. Fürs Bankkonto, also die untere Reihe ist Bankkonto, Handelsblatt hat uns 2020 als sehr gut und gut bewertet zwei unterschiedliche Bankkonten. Business Punk hat uns letztes Jahr als Top-Konto für Einzelunternehmer ausgezeichnet. Das oben, oben die beiden Auszeichnungen kommen wir nach Konto. Steuerberatung, top 2020, weil wir irgendwie mindestens 50 Bewertungen mit mindestens 4,5 Sternen gesammelt haben und so weiter. Das heißt, ihr habt wirklich Steuerberatung alles in einem, Buchhaltung alles in einem und ein Bankkonto, alles super effizient in einem. Das ist das, was Contest euch bietet. Das heißt, ihr habt quasi alles in einem. So, Werbeblock Ende. Vielen Dank. Dass ihr noch da seid. <lacht> ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, beantworte ich dazu natürlich auch Fragen. Ich möchte das gar nicht so grandios aus, aus, ausweiten. Ähm, ihr findet unten in der Videobeschreibung einen Link. Wenn ihr sagt, äh, ich brauche gerne einen Steuerberater, der mich auch auf so einen Mist hinweist und das regelmäßig macht, der ein bisschen digitaler arbeitet, der das alles versteht und so weiter, klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Kostenloses Kennenlernen, Infogespräch und so weiter. Ich weiß, wir sind nicht für alle die Richtigen, wollen wir auch gar nicht sein, aber speziell für Digitalarbeitende, Freiberufler und Selbstständige sind wir, glaube ich, tatsächlich mit das beste Angebot, was man so kriegen kann. Erzähle ich einfach mal so Unbescheiden. Und ich habe eben gesagt, ich fange mit der Kleingedruckten an. Also im Kleingedruckten, ihr könnt das natürlich gerne lesen, steht im Wesentlichen, dass die Steuerberatungsleistungen natürlich von einer Steuerberatungsgesellschaft übernommen werden. Die, die App-Leistung, also die App und so weiter, aber von der Contest GmbH. Das heißt, das ist zwar getrennt, aber ihr habt, es läuft alles in einer App zusammen. Das heißt, im Hintergrund in der App greift der Steuerberater, wenn ihr das entsprechende Paket gebucht habt, auf die Daten zu und ihr könnt in der App auch den Steuerberater anrufen und kriegt dann da auch eure Fragen beantwortet und so weiter. Das sind aber zwei separate. Gesellschaften. Liebe Grüße an die Steuerberaterkammer, das musste ich einmal sagen. Ähm, nicht, dass jemand denkt, dass die Steuerberatung ein Konto anbietet oder dass ein Konto eine Steuerberatungsleistung anbietet. Nein, das ist nicht der Fall. Danke. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, jede Woche Dienstag, 17 Uhr, sind wir an dieser Stelle live. Wir bauen tatsächlich im Set auch noch so ein bisschen um. Ähm, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, immer her damit. Ganz wichtiger Appell am Ende: Die Regale sind noch unfassbar leer. Guckt da mal, nee, da, da auch, ja, aber guckt mal, da hinten alles leer. Ich möchte hier so zwei Regale leer räumen und nicht solche schrecklichen Steuergesetze hier drin stehen haben. So, wenn ihr einen Onlineshop habt, wenn ihr irgendwas physisches verkauft oder irgendein Merchandise oder eine Cappy oder ein Pullover oder weiß der Geier von euch habt, von eurer Selbstständigkeit, schickt mir den Link von eurer Webseite jetzt in den Chat. Ich kaufe mir irgendwas heute Abend noch und packe das für die Zukunft hier in die Regale. Ich will diese Dinger loswerden, aber irgendwas muss halt drinstehen. Das ist jetzt noch einmal das. Ansonsten nächste Woche Dienstag äh, um 17 Uhr ein Schritt für Schritt-Gründerguide für, für Dummis will ich gar nicht sagen, für Neueinsteiger, wirklich wo ich absolut bei der Grasnarbe anfange, was muss man eigentlich beachten, wenn man selbstständig ist in Deutschland, welche Schritte muss man gehen, wo muss man sich registrieren, welche Problematik hat man da, worauf muss man achten und so weiter. Wirklich absolut Schritt für Schritt, Rechtsform, Freiberufler, Gewerbebetrieb, wo muss ich mich anmelden, wie lange dauert das, wo ich meine Steuernummer welche Steuernummer gibt es in Deutschland, all das alles Schritt für Schritt, nächste Woche 17 Uhr. Und die Wochen danach haben wir uns noch nicht geeinigt, aber wenn ihr Wünsche habt, sofort gerne auch in den Chat. Wir machen für alle Steuer-, Buchhaltung- und Finanzthemen regelmäßig hier immer, deswegen abonnieren lohnt sich. Ihr kriegt die Checkliste für die Rechnungen am Donnerstag plus das Musterschreiben für eure Kunden, damit die verstehen, dass ihr nochmal Umsatzsteuer extra abrechnen müsst. Kriegt ihr am Donnerstag, äh, schaut auf Xing in der Gruppe Freiberufler Projektmarkt vorbei. Äh, ansonsten aber Donnerstag auch auf diesem Kanal hochgeladen, die Aufzeichnung von diesem Webinar. Der Link bleibt der gleiche, bleibt auch als ungelistetes Video online. Das heißt, ihr könnt euch das auch hier nochmal nach, an, später angucken. Ja, waren keine Fragen mehr da. Damit gehe ich davon aus, dass das heute alles war. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin begeistert, wie viele Fragen ihr hattet. Bin auch begeistert, wie viele noch da sind. Und ciao, ciao. Danke euch. Schönen Abend, schöne Woche noch. Bis Donnerstag.